wohin alle gut es sind die die anhaut basteln mal anhaut basteln mal ich weiß am Anfang man nicht richtig dass du so nennst nennen einfach ein Foto an enger Küste. an zwei ich erkläre euch bisschen schon immer ich meine der kennt alle gut die Sachen mit den Schunk kuschten wo kuscht wusste dann dein den eigenen Raum drabasteln dann so und schon hat immer ein bisschen oh, langweilig von der durchgedreht da kann man machen das hier so, wir selber ein Foto von holen. Und da setzen wir die an die Küste. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Du, da, das Du, ist Joya. Und Joya war irgendwo an einer Vakanz, weil deine Väterin das Foto geholt hat. Und es ist schon am Anfang eine Geschichte da dran gemalt. Das heißt, Joya ist eine Geschichte mit einem. dingens sie Und zwar, als das dort alles gemalt, mit dicken Papaya, den ist relativ dick. Und dann hier da noch einfach draufgepascht. Das ist ein Beispiel. Und dann haben wir ein Girland gemäht aus dem Washi-Tape. Ich weiß nicht, was da hier Das ist eine Idee. Was man machen kann, wenn man irgendwo ein Hölze findet, Das ist die do, da. da können ihr erst ausziehen. Ich müsste ein bisschen mehr nachholen. Da könnt ihr erst ausziehen. Am Moos, und da ist sie ganz kleinen Stein, und da kann da, so joya, hat du Kurve, du nicht gehört, weil da geht das eher sammeln, ausdran. Und dann habe haben wir nach ein Hund durch und ein bisschen geworstellt. Und da tut sie Girlande mit so so kleine Päerden, so kleine Gedesen, was wir den so durch erfindt. Und es hat aber keine Eher, die so klein waren. Du Hunde ist Plastilin geholt, so ganz kleine Plastilinsstecker an die Hunde da geholt und dann da drüber gelohnt. Die sind sie nicht ganz fest, ich verstehe nicht, warum da hin, weil sie nicht passen. Aber der Pfand du bestimmt irgendwelche Ideen. Die Hunde erneuert Brot und zwar ist das den Heu, den ist ganz klein. Da das, so ein, do, das ist so eine Art Fuchsfäschkost und da ist es schön am guat mit großen Blumen. Da geht dann am Fungerloch-System, das so malt. Favensmaakt op hash. Zo. Ik kan me schrikken dat doel so. om ongiva. Voilà. En dat wijzen zeers, vind je dat mush? Schoon. Toen Joya twee vriendinnen daarbij geholt. Dat is Clara. En dat is Lulu. En Joya, hoe me opvang je moest aan draaien, overschnitten. Wel, maak hem maar, zet hem maar, die drie aan een huis. Ich habe schon schon ein Blatt präpariert und das vorwisch mit, und das tun ich einfach so, drauf drage das ist nicht gepascht, das ist einfach drage tassel, der muss von da da das Blatt, du so drop, und dann muss man Mann und dann schneidet er aus, und er die richtig Moos, so und da fällt das ganz raus. Dann brauchen wir das zu unserem Dran und da kann ich das Not nur passen, den Hanagrund. Denk ich denke, ich ist eine Geschichte aus. Und dann muldern den und dann setzt das Blatt da dran. Dann haben wir schon gemäht. So, und dann muss man die Und da muss man die Fotos, die der Hut, die muss da ausschneiden. Und zwar relativ nu. Aber muss nicht ganz, ganz, ganz nur den kann so ein Stückchen weiß nach ich kann einfach nur dreamt sehen, Geht es dir, Trumps, dass mein Mooshund vier der Noot als Fenster wählt. Wir setzen das an ein Haus. So, Nummer drei, Foto. Wenn man erst ein einmal präpariert, wie das soll aussehen, das Tattoo, wie man das sieht. Das ist, wir setzen do, drei Häuser oder vier häuser durch hinten. Und da setzen wir Lulu. Clara und Joya setzen wir an die Häuser. So, Dafür breite eine eine ich einen Stift. Für den wir einen Bleistift. Dann ziehen ich ihn Rest ab. Dann würde am besten die, die Foto schon prätern, damit ihr wisst, wie groß die ungefähr aussehen soll. Und das führt durch. Ich hole den schwarzen Stift. Und Das führt durch. Also, ich habe mir ein bisschen meinen Bleistift präpariert. Es ich nicht so viel Blödsinn, Hai, schnell. Und da führen wir einfach den Strusch nur. So, wie ich es ungefähr? Voilà. So. Was flott aus, wenn ihr einfach seht, ich mache eine kleine Geschichte draus, dass ihr nicht einfach seht. Oh, ich, ich, ich Schneiden das los und setzen den Kürz mit, das Bild, das sind aus der Kürzt. Am von ein kleines Geschichte, oder ein kleines Bild das ist sinn. Habe ich sinn. Dann haben wir Wir machen ähm, die drei, die am Haus sind und die gucken auf der Quad, und da sind von Anfang ein bisschen. die mal blöd sind zu zoomen. So, also dann machen wir ein bisschen vier der Schneider die drei Häuser, von denen sie bis abgezeichnet hat, schneiden wir sie aus. Ich muss ein bisschen vier machen. Wenn das geht es geht, dauert das lang. Also. Voilà. Und dann der Tür, haben wir ein Fenster dahinter. Und da kann ich die dann nicht Farbe machen, so wie ich gerade Lust da ist ja sowieso am Fingernadel so eher ergeschieden, und der macht am fungol das draus, weil dir so am besten gefällt. So, und dann machen wir hier ein Fenster. So, und da können wir schon aufhängen. Das resten machen wir dann Können wir schon aufhängen, das auszuschneiden. Also, zahlenwürst, der schneidt nicht optisch draus, der kann ein bisschen Platz lassen wenn da in der Sträsch am Fango nachgesehen, so, weil da auch mal Opus passen wird, nicht schwierig ist es so ein, als ob Teest von nem Haus, dat Haus, alles, was da am Fungal so bastelt oder malt, dat muss, Dann nur dann körs passen, wenn der natürlich ein Haus baut, das viel zu viel groß ja, dann muss er nich aufhängen, da dann wird, dann nicht so gut. Da muss etwas noch passen, dass er die richtige Masse macht. So. Voilà, das ist die Nähe. Und dann heute nach dem Tür sein Haus. Schneiden wir das auch. So. Also, und das probier da probieren wir das, da legen wir dann mal so hin. Das geht so da dran und da wird dann oder umgedreht das, so. das ist ein Fummelgerät so was ist? du das das tut, Musst der muss da daran denken dass er das nicht da muss passen dass es stur bleibt Wenn mir das so passen ich weiß nicht so mir das so passen da fällt da das um weil wir wollen dass jo mi vier nur vier setzen die vier muss man das fallen und zwar ein Stückchen, weil wir passen das dann nicht mit Pistole oder irgendeiner Besahnstüssel. So, dass wir da können ein bisschen noch vier regeln, können, weil das nicht ganz bisschen witzig ist. Wenn ein bisschen, kann noch vier regeln. So. Das tun wir fertig und das muss man bei dem anderen dann auch machen. Und zwar fallen wir das Und dann passen wir als noch ein Mädelschen da dran, um nach vergieß Fenster zu machen. So. Nun ist mir das schon Da ist es. Und Lulu leitet schon im Boden. Oh, alle, nach hinten. Wir kriegen das hin. Also, wir haben als Foto und die setzen wir dann an das Fenster dran. Lulu. Klara. Und dann Joya nach so Was nicht gut aus den dritten Teil den steht so raus. da machen wir das einfach so da schneiden wir den wasch dann haben wir auch ein bisschen da den Fenster da den der von der Fenster gesagt. Voilà. so da das ist wieder dicht klar sehen schön sie noch zu breit, da schneiden wir so ein bisschen an dann haben wir die zwei fertig. So. Voilà, dann haben wir am Funger schon den ersten Teil gemäht. Nee, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das du ein bisschen weiß. Das Ganze. Dann machen wir noch irgendetwas für das dabei, dass es bei der Rest passt. Und zwar, was machen wir? Einfach hängen ein, wir hier etwas hin und dann machen wir das Farbisch. Wenn ihr rosa Gerhardt kriegt, kriegt rosa Herz. Aber hier zwei, was sollen wir hier machen? Kommen wir mal das Fenster einfach. mein machen einfach ein Vorwisch-Fenster. Weiter. So, damit wir ein bisschen mehr Farben draufbringen. So. Dann haben wir die zwei Häuser schon fertig. Das fährt dann los, setzen wir sie hier nach, an. Und so hier setzen wir die andere Seite. Nun muss ich du ein bisschen aufpassen. Das ist so, dass wenn ihr das innen aufpasst, da fällt das in den ersten Teil, das Blatt, nicht ganz. Hört das Erbe um. Für das, wie rein, machen wir einen Kurschtonnen drin. Und zwar holt ihr hier ein Blatt. Also am Fungal, egal welcher Breite die Tür hat, passt, das Haus hat nicht gesagt. Also, drill das so Blatt und dann dribbelt das Feiermal. 1, 2, 3, Feiermal. So. Schneiden wir das auf. Und dann. Geht das am Fungal dran. So, dass das dann so zusammenpasst. Und dann holen wir irgendeinen Een scotch een graus, en dan passen we die om. Zo. En dan brauchen we dat nog hierop te passen. En zo, daar en daar. En dan houdt halt dat gewoon zo veel meer uit. Dan blijft dat gewoon zo so veel meer niet. Im Prinzip hoffen wir mal, dass das funktioniert. Für nicht müssen wir es in anderen Fall lösen. Also, das hier ist das erste. So. Dann kommen wir hier mal so dran. Und dann machen wir das Zellwürst bei den anderen Häusern. Nachher. Wir die blöden viermal. Ein, zwei, drei, vier. Das schneiden wir dann auf. So. Und dann passen wir das. So. Entweder mal oder mal mal wieder losstut, so wie dann am beste geht. So, passen wir das. Und dann passen wir das um innen hin Ich Sieh mal nicht so, ob das du wir mir probieren das gucken Guck mal da also, innen hin passen und rechts passen. vielleicht von der low gepasst so ist, da geht das besser. Sie sieht das doch besser aus. So, wart ja auch nach Geduld zu viel Zeit, bis mir löscht. machen, du mal nach. Hängen wir heute ein Wollig und ein Sonn. Also, wir nehmen wir Platz, Bleistift, mir Molen, ein Wollig. So, mir holen ein Stift und da machen wir nenke, man Stift. No, so, und dann, wie viel drunter auch schon, schneiden wir das drüben. So, kleinste Steckchen rundherum. So, und dann, schon nicht mehr so viel von diesen Sachen, wenn das nicht einfach ein Riedbild ist, sondern wenn so verschiedene Elemente entweder hängen oder nur vier gepasst ist, ich fand das immer flott. So, hier da, die Spitze so Schere oder einfach die Bleistelle, und man ein Loch dran ohne dass das ganz gut geht. So, voilà. Hm. Ich weiß nicht, ob das durchgeht. So, und dann holen wir ein Zwei. Ein aus also Weißen, vor dann denen noch halt für zu bitzen. die den ist relativ dünn und ist nicht für dick fangen an der Tisch muss man mal warten bis das da also den stiess mal los da, durch Probieren wir das mal und dann, wenn das nicht geht da muss man das Lachmikro ausmachen das durch das das durchgehen so dann machen wir den Knut. und dann gucken wir schon Wenn ich die kriege, perfekt. So. Voilà. Ja, nein, nein, wollte Ah ja, ja gut das, von der einen Seite gemäht, was gut ist, als wenn er die eine Seite mit tut, dass er die andere Seite auch macht. Weil wenn das Ding sich dreht, sieht es immer besser aus, als wenn die, die zwei Seiten macht. Das heißt, mir man das noch. So. Voilà. So, und hier holen wir erst ein Stück Scotch und stellen hier ein. Und dann, prinzipiell, dass das Wasser mehr braucht, was es so dann hängen wir das hier hinten. Für das zu hängen, muss der Rest so hängen, um zu gucken, was drin ist. Und ich muss füreinander die Blätter aufhören, weil es geht da die ganze Zeit los. Und dann brauche ich den Fangen hin, hinten zu hängen, um am Scotch Und zu passen. Da müssen wir das Probieren wir das mal. Ja. Voilà. Da schneiden wir das noch auf. Und dann haben wir schon ein Wolleck. Dann machen wir das Zellwürst mit der Sonne. Um einen runden zu kriegen, holen wir uns dann einfach mal dazu. Als Basis. Und da brauchen wir ja zuerst den Kreis noch zu ziehen. So wie ein, am Mund. Auch schon, als der Sonne fertig Ich meine, das ist extra schnell. Da nimmt das bestimmt viel mehr. mehr da ist viel mehr Flur. Da viel mehr proper. Da muss man nur, nur durchgehen. So, ich krieg noch... kriege das Sonne noch backen. Und im Prinzip müssen sie auch nach Kiel oder so malen mit dem ihr so Zahlwäsche. wir schneiden das dann raus und wir machen Ram in Loch dran. Und da geht also ein Kongol-Röm, ich will noch mehr holen, also ich Stück zwei. schneiden das auf. Tierchen da dran, das geht. So, und dann machen wir ein Knut. Und wir passen das ganz dann unten. Voilà. Wir sind schon das kurz So. Und dann hängen wir uns Sonn, Ah, und schon die andere Seite von ihr. Ihr wisst ja, dass ihr das machen muss. So, schön wir sie hin. Und dann hängen wir sie an den Eck. So. Und dann das, nee, das schneiden wir es, ein passt das normalerweise auch. Voilà. So, haben wir das doch schon gekriegt. Los. Kommen wir ins Häuser und Küste. Und zwar. Paschen wir das Ganze um. Das klappt nicht immer, wenn es nicht geht. Wenn das umkommt, dann nicht verzweifeln. Das kann ich kann ihn immer so eine bisschen so paschen. Komm, ich drücke das mal hier, wie das passt. Heißt. Dann das kein Problem. Oh, das schenkt aber zu helfen. So, Und dann holen wir die eine so sein Häuser wenn man das selber passt also wenn Personen heute entweder mit Brett oder mit egal fährt er gerade tut und er setzt dann an den anderen Eck so und dann muss er das untergehen und dann haben wir schon die zwei Häuser voilà. so Weil wir aber an einem guten sehen wäre gut von da und dafür holen wir dann nur das heute raus ich habe schon das schon präpariert gehabt Wann da nach ein Wies für drunter Gift machen. Weil ein Wies, muss das erstens halt, das vier, das Fischendeel, das da nicht mehr so riecht, das da ein bisschen mehr löscht ist. Ne? Das hat einfach ein Wies mold, und aufschnittet. Und dann tut es passt ob den Bob passt. Es ist schon noch eine Blumen du hineingesetzt Und es schon nach ein Girland gemacht. Ich weiß nicht nach wie in die Girland, Möchte. Und zwar, habe ich das schon ein bisschen präpariert, ich weiß nicht, das ist ganz einfach. Das ist bisschen, also das Neist für, für Dickfangern. dick dem, Mit das aber selbst ganz einfach, wenn wir ein bisschen dreieinhaltig sind. Die holen wir mir vor dem. Dünne Furten, die können da auch meine dicke Furten machen, Das am wir wieder Welt. Die können doch so vor dem holen, die sind ein bisschen mit Dick, das geht doch. Also siehst du das irgendwo vor dem und dann holst du das entweder das Washi-Tape, das passt. Die sind immer flüssig, weil sie farbig sind und die kriegen den an allen Farben. da geht da ganz, ganz, ganz viel. So, schön noch die Haie, die könnt ihr aber auch einfach abmalen und da passen, das geht doch. Das Hai und ich schüsse mit, weil ich fanden. Das ist einfach. Die Lösung ist vor dem Schaufel oder Schaufel nachher vor dem geholt. Da werden wir. Also, wir holen den vor dem da wir den dritten Drop, und den passt dann um vor dem un und dann die Blümmer den einfach. Die auch krumm gehen, da das gar kein Problem. So, dann hol der Scheier, dann der Schneider nicht an den vor dem. Die eine Seite an die andere Seite raus und dann ist er den schon fertig. Das ist die Eiste und da fährt so weiter. Bis er drin ganz rei hat, wie hier. Und da braucht er einfach Scotch zu holen oder Pasch von der Welt. Und da braucht er also es einfach zu paschen. So wie der los tut. Was ist sein? Du, Da ist einfach dann drauf läht. und da passt. Dann machen ja hier Für die Bissnaps muss ich in die Zeit holen zu mit das, einfach, das Resultat von einfach, also der Wert der den Zeit geholt hat. So und du kannst ihn dann noch dazwischen hängen oder noch Blumen je, was er los tut, das Erdbild, Und der könnt am dann von was der los tut und der könnt die Geschichte davon die dir am besten gefällt oder die für erst für beide Bild am besten passt. So, das war's schon für heute. Ich wünsche dir viel Frieden und ich hoffe, dass dir genauso viel Frieden gemietet wie mir. Bis ein Kia. Tschüss.